Lukas Rietschel wurde 1994 als Sohn einer Krankenschwester und eines Fliesenlegers in der sächsischen Oberlausitz geboren. Im Sommer genoss er dort jeden Tag einen anderen Tagebausee. Die Mediengestalterausbildung war nichts, weil er dort wenig gestalten und viel putzen sollte. Dafür hatte Lukas aus Recklwitz zu viel Witz und wurde lieber Praktikant einer Lokalzeitung. In Kassel konnte man auch ohne Abi studieren. Dort wurden aus Zeitungstexten literarische Kurzgeschichten und daraus schließlich sein erster Bestseller. Darin verarbeitete er auch seine jugendliche Wut über das Abgehängtsein und den Wandel, der an einem vorbeigeht. Lukas kam ins Fernsehen und überzeugte so auch die skeptische Familie, dass Schriftstellerei ein richtiger Job ist. Um etwas erreichen zu können, verließ Lukas einst das sächsische Dorf. Heute lebt er in Görlitz und setzt sich dafür ein, dass andere nicht gehen müssen, um voranzukommen. Lukas ist kein Romantiker. Schreiben für ihn ein Job und Malerei ein Ausgleich. Er verfasst Romane, Zeitungsbeiträge und Theaterstücke. Doch das ist nicht alles, denn nun ist er auch noch zu Gast bei die Verlosung.